Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 Das ist ja richtig zur Verschiebung. Wahl der Vertrauensleute und der Stellvertretenden Vertrauensleute für den Ausschuss zur Wahl der ehrenamtlichen Finanzrichterinnen und Finanzrichter beim Finanzgericht Kassel. Es liegt vor der Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, der SPD und der Bündnis 90/Die Grünen. Drucksache 52. Wer diesem Vorschlag folgen kann, bitte ich um Handzeichen. Danke schön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Bei Enthaltung der Fraktion Die Linke und Zustimmung des Restes des Hauses ist das somit beschlossen worden.